Hi und willkommen. Mein Name ist Anirulp und ich bin zurück zu Let's Play Pokémon. Schwer die Kronlande der Tundra. Was? <lacht> die die äh, Kron-Tundra? Nee, warte mal. Die Schneelande der Krone. So. war <lacht> äh, ich bin immer verwirrt, wenn ich das sage. Also ja, okay, wir sind hier. Wir gehen jetzt hier rein. Hallo, guck mal da. Denn ich habe Folgendes. Ich habe den pokédex vervollständigt. Gut, oder? Haha. <lacht> ich habe das phantom ross hier rüber gepackt ich habe die viecher alle gefangen mit richtigen wesen also das hat ehrlich gesagt geklappt mit was ich letzte episode gesagt habe dass man entschuldigung dass man äh, weil nicht mit synchro ein pokémon in erster stelle packen kann und dann in die reihen laufen konnte und dann haben genau diese pokémon die gleichen wesen gehabt richtig geil ne? die drei Vögel habe ich auch regitrago habe ich mir rüber getauscht aus äh, schild hat übrigens nicht geklappt so wie ich mir halt vorgestellt habe und zwar ich habe nämlich die drei regis rüber getauscht nach schild damit ich die tür öffnen kann weil man muss sie ja im team haben und dann in diese tür reingehen damit die sich öffnet hat nicht geklappt ich muss ich habe bin mit den drei im team vor der tür hingegangen hat aber nicht geklappt ich musste nämlich die drei regis aus der gleichen Edition nach einem äh, Team haben Was ein bisschen doof ist, aber ja, leute sozusagen, ich muss die drei Viecher noch mal fangen ne? und ja, dann konnte ich das Ding erst fangen. Ja, alle anderen Pokémon auch gefangen. Wir haben alles und jeden im Pokédex. Das heißt, oh, du gibst mir wahrscheinlich wieder eine Belohnung. Ne? Ja, sehr ja, schön, dass mich mal einen Blick drauf werfen. Der Fortschritt eines Pokédex wird überprüft. Du hast bisher die Pokémon gesehen und gefangen. Du hast es tatsächlich geschafft. Mein herzlichen Glückwunsch. Das kronen pokédex war vervollständigt. Dank dir bin ich meiner Pokémon-Forschung ein ganzes Stück vorangekommen. Das ist ein Glück, dass ich damals ausrichtet, dir begegnet bin. In der wenn Leistung werde ich dir eine Leader-Karte mit einem besonderen Abzeichen versehen. So, das wär's. und dies bitte als Zeichen meine Dankbarkeit. Geschlossene Krone, äh, original Design. Okay, 50 Sonderbonbons hat drei Gold. Kommen oh. das kriegt nicht jeder hin. So viel sicher, du kannst stolz auf dich sein. Okay, cool. Dann also mal gibt es mir nicht so eine Urkunde oder so. Normalerweise wird irgendwie so gezeigt. So ja, dieser spiel hat äh, Dingen abgeschlossen, dann kriegt ich irgendwann ich habe eine geschlossene Krone bekommen, weil das ist zum Anziehen, oder? Jetzt echt eine Krone bekommen. Da wäre natürlich geil. Gucken wir uns jetzt aber noch nicht an. Ich werde jetzt mal hier hingehen, weil wir sind immer noch nicht dahin gegangen. Weil da sind wahrscheinlich. Ich nehme jetzt mal sehr stark an, dass da die Legendären Vögel sind in ihre Gala-Version. Ich habe die animation abgestellt, oder? Ja, nein, ja. So, die müssen wir uns auch noch schnappen, ne? damit wir alle legendären hier gefangen haben. So, nämlich Mann, ich, ich habe keinen Platz mehr in meinen Pokédex. Also müssen das die letzten sein. Pokédex Liga-Karte. Ist bestimmt so eine, ja, so eine grüne Krone jetzt. Er wohl noch sechs Sterne, warum? Ich hätte jetzt acht haben können. Nicht den sechs und den kronen Hier ist ein Stern. Also, ja, aber kein Pin irgendwie so bekommen, ne? So ein schiller pin womit ich besser shiny Pokémon fangen kann und so. irgendwas anderes. Ich wird 50 Sonderbomben gekriegt. Ich meine, ist jetzt nicht schlecht, aber das ist eine vergängliche Belohnung, finde ich. Also ja, komm. Hätte auch noch ein bisschen mehr drin sein können. So, jedes Mal, wenn ich hier hingekommen bin, kam eine Katze Ich mir noch nicht angeschaut habe natürlich. Also, was ist hier los? Beep, beep, beep. Hallo, ich bin Pionie. Ich hätte mal eine Frage. wozu zum bist du? Oh, er äh, warte kurz. Im Fernsehen auf dem grad Wand heißt die Neuigkeiten? Auf mal wurden in manchen Teilen der Region seltsame Vogel-Pokémon gesichtet. Also sage ich doch: ein Pokémon mit spitzen Spitzenfedern hält sich anscheinend in der Naturzone auf. Ein Pokémon mit flackernden Flammen soll zum Rüstungsinsel geflogen sein. Ein besonders anmutiges Exemplar vielleicht wohl in der landen umher. Vielleicht sind das ja die Vogel-Pokémon aus meinen Notizen. Das Eisweg stimmt, hoffe ich, diese Expedition auf den Namen sagenhafte auf die Sichtung legendäre Vögel am kolossalen Baum. Ja, irgendwie nicht. Ich dachte, die sind überall anders. hoch Da habe ich bei der Aufregung glatt vergessen, wofür ich mit dir sprechen wollte. Worüber ich mit dir sprechen wollte. Egal, was ich nicht nichts so wichtig ist. Bis bald, man hört sich. Okay. Mein Charakter da vollkommen seelenlos einfach steht. Hm. Okay, dann heißt, ich muss die in die drei Gebieten da finden oder was? Wie es aussieht. Oh Gott, ich dachte, wenn ich jetzt hier alle auftauchen oder irgendwie so. Ich will ja nicht schütteln, ich wollte Item. an den Baum schütteln. Sag mal, den schütteln, ja. Ich brauche um sich kein Stück weiter schütteln. Weiter schütteln, weiter schütteln, weiter schütteln kann man. Kommt immer näher stand was da oben scheint sich zu befinden, und da ist was gefallen Irgendwas kommt aus dem Baum und zieht sich ins Pokémon. Nest. okay. leute mit dem fähig ja, mit den kack wie hallo es ist der fragezeichen ja, komm. level 100 hallo ich habe mir die blöde deines animation mal anzusehen oh gott ich habe mehr pokémon also Komm. Ich irgendwas fallen lassen habe ich da gesehen oder ist auch mal konter ehrlich wieder ich. Ja, vielleicht viel einfacher gewesen wenn ich irgendwie weiß nicht deiner mal nicht maximiert hätte aber alter wird es mich auf den arm nehmen warten ist noch nicht mal versteckte fähigkeit von dem Fisch oder irgendwie so jetzt gedacht, wir kriegen jetzt hier weiter nicht. Steckt das Fähigkeit, Viech oder was weiß ich. Jetzt muss ich noch mal Kein Bock zu Dynamax. Die Animation dauert immer so lange. war schon nicht mehr, wenn ich normal hier so Dynamax-Kämpfe mache. Auch bei wird schon stärker sein, oder? oder so? glaube nicht. Alter ehrlich hab keinen Bock mich zu deiner maxi dauert ewig kann ja oh ich sagen funktionieren bei dem Krieg ich weiß es nicht war weg vergifte nein sind mich auf den arm nehmen wir zeit verschwenden. ich will die legendären vögel fangen und nicht dich ja voll die zeitverschwendung ja kollege schneide ich hier raus kommt ihr so ein blödes wie ich hier gerade raus sehe ich verkauft das hab Oh, das war kaputt mein gott nein du hast keine höhere initiative haben ehrlich also jetzt hör mal auf uns sie alle zu unschotten sind auch schon irgendwie so level 70 und so also was soll die müsste aber nicht one schotten einschlag Der stahl der flügel aus stahl der zwinger jawohl Stahlflügel bitte trifft oh mein gott war ja mal meine verteidigung irgendwie so was. ich will was erreichen ich will dann noch mal hier die vögel oder so fangen jetzt kommt so ein wie ich und mit mir die ganze Zeit wirklich die ich aufnehme, da hat genauso viel abgezogen. Boah. Boah. Alter. Er wird Zeitverschwendung hier. Na, tot. Ich kämpfen gegangen, sind viele bären abgefallen. 30 Sindebären, Zitrobären, Landschaftbären, Tomatbären, bären Okay. warum nicht. Die meisten Sachen konnte ich, glaube ich, schon fangen mit Bäumen und so, ja. Bekommen, aber okay. Weiß nicht, ob ich den Kampf drin lassen weil war voll Zeitverschwendung, so, diese drei Vögel sind in den drei Gebieten, halt. Nee, einmal Naturzone, einmal dingens eine ist doch schon, was? Also, oh, Alter. Der rennt weg. Alter, wo ist das hin? Gefecht hier. Ja jetzt mal hatten das hier runtergegangen, ne? Dadurch voll blöd, jetzt hier gerade so ein blöder Sandsturm ist, ne? Kann ich nicht sehen, wo das Vieh ist? Ich nehme mal, das ist nicht hier untergegangen wenn sich gerade das blödeste Wetter überhaupt so was zu machen. Kann man denn natürlich erreichen. Ich bin irgendwo einkesseln ne? oder verfolgen die ganze Zeit, ich verstehe es nicht. Den kriege ich doch nie im Leben eingeholt. Ja. Boah, ehrlich. Mir alles auf Nerven geht bei meiner Pokémon, ja halt. Ja. Irgendwann hol ich den schon ein, oder? Also nicht. Nicht so aus, als würde ich irgendwie Fortschritt machen. der wird langsamer oder ja ich glaube ich bin näher an dem daran jetzt ich krieg dich wirklich noch angestes auf zwei beinen statt zu fliegen weil ich krieg 1 ein das erscheint wie ein Strauß, also okay, coole Musik. Bist du noch Elektro? Nee bist du nicht? Okay. Auch funktioniert hier. Das auch mit dem. ehrlich mit der Wesenmanipulierung. jetzt am Hagel. Das heißt, ich muss verdammt nochmal Dings werfen jetzt. er ist auch voll dämlich dann. Das heißt, ich muss so oder so Meisterball wieder einsetzen, um halt hier die Dinge zu empfangen, zu sehen, zu zeigen und so mit pokédex eintragen was weiß ich wenn läuft die zeit ja an davon ist hagen es am hagen also ja komisch, aus der nur orange nicht am fliegen sondern da tritt okay doch vor dem ich werfen meisterball so 14 minuten wir müssen noch die anderen beiden finden es ja nur darum die zu zeigen also offiziell werde ich mir sowieso noch mal fangen also was soll es genügend meisterwelle für euch alle unser so. gut Was für ein Typ bist du? Ich wurde in einem PC-Box geschickt. Ja, jetzt will ich mir den Was habt ihr gefangen? Eines der legendären Vorbild aus den Notizen. Märchen stande Dinge. Ja ich bin Peony. Wie kommst du mit der Expedition voran? Wie bitte, du den in Länge der Pokémon es begegnet im Ernst? Tja, so banal ist echt eine starke Leistung. er mache ich mal daran, auch noch die anderen pokémon aufzuspüren. Warum muss ich dir jetzt mal Bescheid sagen? Wir treffen uns da sowieso irgendwann mal wieder. ich Musste irgendwie, nein nicht das, obwohl doch das. So ich habe euch noch gar nicht den Eintrag vom normalen ge gezeigt. Ja das kann Elektrizität manipulieren, aber nach soll es im Nest mitten ein schwarzer liegen? Dann haben wir Zapdos, Kampfflug. Es ist als Zapdos bekannt. Zeugt beim aneinander reiben seiner Federn ein Geräusch, das sein Knistern von Elektrizität klingt. Es ist als Zapdos bekannt. Sieht wortwörtlich aus wie ein Zapdos, der zu so faul ist zum Fliegen. Oh, nee, Flügel sind ein bisschen kleiner, ne? Okay, cool. Dann auf auf und davon zum nächsten Ding. So haben jeden Ding, sind also eins dieser Vögel ist eins dieser Vögel. Ne? Also das nicht so schwer sein. Und haben tauchen die alle schon direkt hier auf? Okay, ich gehe nicht ins Wasser kommen. blöden die torheit das ganze. Zeit. Ah! ich jetzt mal schutz ein vielleicht kommt dann die drei das nicht volltreffer hm. kurz sobald also sie der klemm steckt wird wenn man denn damit und wo ist dingens top schutz da ich muss sowieso irgendwie voll kurz hält meiner meinung nach ehrlich hier wieder hoch er überhaupt nicht lang gehalten das sind dafür ein top schutz jetzt hätte ich mal an lange. lange das aber auch anders aus ball aber baller war das hinaus wie so weiß ich nicht schwarz sehen aus wie so ein neonlicht da irgendwie ersten blick setz muss ich irgendwie weiß nicht ich werde jetzt einfach nur verfolgen wie zappt das halt wird schon klappen oder oder muss ich echt irgendwo warten wenn ich irgendwo lande muss ich aus Auswendig lernen oder äh, wie ich hinfliege, aber ah, wenn ich schlappprobe gegen bin ich, bin gerade irgendwie für schlapp auch trainieren. Echt coole Strategie, was man für dieses Ding braucht. Irgendwie wechsellich und tollpatsch. Der Ding kann mit Tollpatch ja keine eigenen Items einsetzen. Da kannst du irgendwie weil du nicht Sachen wie Heiß-Ob oder toxic auf den Gegner rüber packen zu nerven, also richtig geil. So, jetzt setze ich wieder wieder Topschutz ein wegen 2 los. bin ich noch. Ich bin mein war ehrlich. Okay. So, ich habe das Ding aus den Augen verloren, Gott verdammt. Was also, ein Teufel bringt Topschutz überhaupt? Hallo? er ja, bringt überhaupt nichts. Wofür ist ein Topschutz überhaupt da? Äh, von Kack. topschutz soll doch die pokémon von mir abhalten. Was bringt das dann? Die nee, trotzdem auf mich zu kommen Hallo. Ist das hat hier gelandet, ich weiß es nicht. Oh Gott, aktiviert hat. vollkommen nutzloser schutz -Item. das wort wirklich nutzlos Hint die pokémon kein stück ab Und dann ist er da. also da kommen her Aha. so kann man die abhängen cool also hier irgendwo gelandet nicht ist oder hinter mir ja also wo ist hat wie ich jetzt also, auf karte sehen vielleicht Nö. sehen wenn ich mich jetzt wieder in porte kommt hat dann wieder Ich muss halt echt die ganze zeit verfolgen jetzt weiß ich auch wie du fliegst also kann ich einfach hier abwarten kannst ne? du an bei mir in der nähe irgendwo Hi. Hi. hat sogar klappt Und runter hat sogar klappt ein laver das so wild erscheint So, was bist du vom Typ her? Keine Elektro. Ja, sehen aus irgendwie wie so Dingen, wie so. Wie nennt man so negative Versionen von ihrem Original? Mit Farben und so finde ich. Hat irgendwie ein Foto gemacht und weiß ich nicht, kommt sie irgendwie halt negativ davon an? erinnert mich da irgendwie ein eingesetzt tiefschlag ja gut ausbruch gott aber das, das wäre mal voll gechillt ja okay fügen wir mal ein paar frustrierende versuche wo ich ein punktball auf der viecher hinwerfe ein und dann weiß aber so tut einfach so als hätte ich jetzt irgendwie eine stunde lang versucht mit pokéball natürlich zu fangen okay andere auch noch hier fangen nach arktos hm. würde noch was hier erreichen der ne, kollegen ja, bist du für ein typ hm. Hoch stehen hat jedes mal sagen hey wir kommst du voran? was du hast ein das gesehen geil weitermachen von der sagt genau genau gleiche und soll ich den überhaupt noch treffen oder irgendwie so wenn du mir sowieso irgendwie sagt ja kommen hier großheits pokémon unlicht eine böse auch verschlingt die seele diejenigen die mit denen es sie in berührung kommt und lässt sie vollkommen ausgebannt zurück Nett. <lacht> Überhaupt nicht irgendwie Material für Albträume oder irgendwie so was, nur ne? Lass mich raten, wenn ich jetzt hier hinkomme, dann sehe ich dich auch direkt oder was. Okay sehe ich nicht okay das heißt ich muss ja echt noch suchen oder so ja, was habe ich noch so also, schaffen natürlich dazu sowieso so also so eine frage der zeit also wie viel zeit ich ja noch ein baller keine ahnung hier so mhm. oh, und nie gesehen hat, ja noch Lachs gelaufen ist in der Stelle. nämlich eigentlich jetzt an diesem Baum hier hin teleportieren Ja, kann ich. Habe halt mir irgendwie schon gedacht. Nachdem ich, oh Gott, den angesprochen habe, dass ich mich da kann. das muss ich erstmal wieder hier alles absuchen, wie ich finde. Ah, mal. Also ja. Oder auch nicht. Schau <lacht> äh. weiß welches davon ist jetzt da nicht. Äh. einen Unterschied zu sehen, aber gibt es glaube ich keinen. Ne? Du. Was? Was? Du. Was? Bin ich in das richtig jetzt reingelaufen? Ich weiß nicht. So egal, komm weiter. Okay. Ja, ich hab Bock hier. <lacht> ja, am Hagel kriegst wahrscheinlich davon Schaden, weil du nicht Eis bist. Also komm. Okay. Nur jetzt gerade funktioniert. Ich habe wahrscheinlich eine Menge rausgeschnitten. Ich eine ganz Weile jetzt hier irgendwie rumgeäert bin, um äh, das viech zu finden. Also ja, nicht wundern, wenn jetzt hier so ein Schnitt kam oder irgendwie so was. So, wir haben das auch gefangen. Geil, ne? peoni Peony bericht Ah, jetzt rufe ich dich nicht an und sag, ey, geil, krass, ne? Ich habe Arctos gefangen, Alter. So, was bist du denn? Psychoflug. Seine mit Psychokräften erschaffenen Klingen, die wie Federn geformt sind, können dicke Eisenplatten zerstören als wären sie Papier. Sieht irgendwie aus, als hätte man so einen negativ Filter über die gelegt. Okay, wir sagen, wir statt noch mal peony bericht und gucken wir mal, vielleicht noch, ob irgendwie was kommt. Wenn jetzt irgendwie weil nicht ein Kampf kommt oder irgendwie sowas vielleicht will er noch mal gegen uns kämpfen, dann lassen wir das. Aber wir wenigstens hier noch gucken, wie es ein bisschen weitergeht. Und halt auch mal an, vielleicht kriegen wir da alles hinter uns. Ja, dann Ah seit der geht die Erkündung voran. Oh, äh, die Legende des Königs der reichen Ernte, war Sagst so du, du hast die legendäre Pokémon Coronospa gefangen? Super nice. Also los, ich will deinen Bericht hören. Der, der, der, der Kopf ist ja gigantisch. Das heißt, der König der reichen Ernte, der große Obermacker. Seltsam, irgendwie kommt es mir so vor, als würde ich das Kerlchen nicht zum ersten Mal sehen. Jedenfalls wirkt er ziemlich eindrucksvoll, wie es so majestätisch auf diesem Pokémon reitet und sein gewaltiger Schädel hat in der Tat etwas von einer Krone. es kein stattlicher König ist, dann weiß ich auch nicht dieser expedition kannst du also als erfolg verbuchen damit hast du mir alle notizen König der reichen ernte aus legenden notiz 1 berichtet na ist dann vermerkt die expedition gleich mal als erledigt Okay. so gibt es sonst noch irgendwelchen legenden na, natürlich die giganten Regirock, muss ich jetzt zu jenen einzelnen nennen hm, dieses kantige etwas soll also Regirock sein der steingigant also wenn du mich fragst das ist ja unseren pflanzen wie aus dem gesicht geschnitten weil sie ähnlich eh weit schuldig richtige brocken halt jedenfalls ist das eindeutig ein stein gegangen Diese expedition kann als ab war ehrlich sagt du, du hast die legendär pokémon regi eis gefangen los bla unser war großen gold das will ich ganz mal will ja mela Ach die arena leiterin ja kann ich ja nicht direkt von allen sagen das legen der pokémon registrie gefangen das ist also der registrier der steig sieht nicht irgendwie aus wie ein steig an kugel was sind so und hier regel vor regel gefangen super nice brause bonbons die schon im mund knistern den körper auf dem Bein halten zu können, deswegen hüpft sein und her, so boom mal abgeschlossen. Mein Gott, kann ich ja nicht einfach jetzt zusammenfassung geben. dauert doch ewig hier. sind doch ja Profis, alter. Sagt so, was das Legend der Pokémon Arctos gefangen das alles manipulieren kann, irgendwie nicht. Vor allem, ich habe gezählt, hätte wenn ich Dings hier normales Arktisch schon gefangen hätte. Ne? Hm. Nein, die können nicht bitte ja noch vollkommen andere Typen so Wie hier voll unnötig lang dauert. Hm. Na, wir haben alle kanto version im Kopf oder was so und zu den drei Rittern sagt mir nichts, aber da war ja mehr so Sanias Auftrag. Ne? Ich bin nicht irre, dürfte das alles einmal zu berichten gab oder dann klemmt ich jetzt mal ähnlich wie viel Taten hinter die anderen Legenden. Was gibt doch keine? Hoch, Moment mal, hey, Expeditionsleiter, damit hast du ja alle legendären Expeditionen gemeistert, die ich im Angebot hatte. Ja, wenn das mal nichts ist, dazu fällt mir nur ein Wort ein. Super nice, das sind zwei Worte mit so viel Ehrgeiz und Eigenschaft hätte ich ehrlich gesagt, gar nicht gerechnet. Schließlich handelt es sich bei der Expedition nur um ein paar Alberneiten, die ich aus Lust und lein und zusammengeschustert hatte. Aber du hast dich trotzdem voll reingehängt. Aber du bist nicht ernsthaft legendären Pokémon über den Weg gelaufen, oder? Na klar, doch, Nein, Marte, du brauchst mir nichts zu sagen. Dein Gesicht spricht Wände, weißt du, scheint als hättest du ein echt super nettes nice Abenteuer erlebt dieser Fang kann dir keiner nehmen das ist quasi ein ganz persönlicher schatz diesen besonderen moment will ich dir nicht äh, mal machen indem ich dich mit neugierigen Fang auf die kekse gehe also dann danke, dass du so viel spaß auf meiner legendären expedition hattest ein kleines dankeschön von mir Eine seltene liga card vom hm, pioni aber irgendwie wäre ich das gefühl nur etwas vergessen zu haben mensch der dein lautes organ hört man ja bis nach draußen das ist echt peinlich wieder mein Goldstück. Ach ja, dies wieder genau. die Eisarena, hat sie ja gemein vorhin. Natürlich ja, in den, den du abgestiegen bist, echt nicht schlecht. Hier lässt sich leben. Ah, und du bist Saniro. Schon eine Weile, ja. Seit wir uns von deiner riesen nest getroffen haben, was geht? Aber wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? Du bist auf Zack, das gefällt mir. Du hast also die ganze Zeit meinen Alten bespaßt. Sehr cool, vielen Dank dafür bin bei der dynamax abenteuer echt voll auf meine kosten gekommen und jetzt brauche ich ein bisschen abwechslung wer voll breit für den dingster für deine dings da, tour Dad. Oh, hoch warum hat es denn auf einmal die sprache verschlagen Gib mir einen moment liebes ich muss nur schon ein paar neue legenden für dich finden da bestimmt nicht lange kann unser vater dann kann unser vater tochter abenteuer endlich losgehen das heißt wir mussten ja was finden und überhaupt schreibt man den gang runter ja, natürlich ich will noch sagen, ich habe ja was für dich, mein Goldstück. Schau mal, ich habe dir ein Schirm im dem wird genäht. Nur streif doch mal eben über. Mal bei deinem Teil ist ja übelst der Glitzeralarm angesagt. Warum machst du einen Stick nochmal als Outfit, während ich wie ein goldenes disco rumlaufen soll? Tja, das liegt der an, weil das Papas Goldstück ist mein ein und alles. Als stolz aber will ich, dass Leute schon aus der Ferne aufhält wie goldig du bist. Hey, der echt ist, das geht so weit. Ich habe mir spontan etwas anderes überlegt. Hier, du kannst den Glitzerpummel haben. Hey, ja, was hast du denn auf einmal? Du hast das Goldset. Oh, ist das ein Gewand aus reinstem Gold? Ich mache mich da mal wieder auf zu meinen eigenen Abenteuer. Die Dynamax-Pokémon warten schon. Nein, komm zurück, wieder Warum oh, musst du immer rebellieren? Aber ich schätze, das ist eine eigene Art, mir deine Zuneigung zu zeigen, nicht wahr? Ah, tut mir leid, dass du diese kleine Drama miterleben musst. Expeditionsleiter wird jedenfalls mächtig Spaß bei unserem gemeinsamen Abenteuer. Ganz unser expeditionsbasis gerne weiter nutzen, wenn du danach ist. wenn dir nach ist ich werde jetzt erstmal ein bisschen Zeit mit meiner Tochter verbringen. Wir allein nicht so schnell. Warte auf Papa. Okay, man hat auch abgeschlossen. würde Ich sagen ne? ja, schon so ein bisschen nach. Ending aus. Da lag noch was am Boden. Finde, was Peony verloren hat. wir Notizen. X. Okay. Peony verloren hat. deiner riesen lässt okay okay das werde ich jetzt aber erstmal lassen ich werde mal gucken wie die ganzen sachen aussehen wir bekommen haben oh, oh, oh, oh. Hm. ich habe es endlich bekommen ein gewand aus reinstem gold <lacht> geil ein goldener Rucksack. Kann ich auch goldene Stiefel und so. Ja. Ja, so gefällt mir das. <lacht> einfach das machen können, ne? ja. ja. Ein bisschen einfach ich auch. Ein goldener Helm habe ich auch, ne? Äh, ich habe auch letztens schon mal irgendwie so Sachen bekommen. Eine Brille oder so. Futuristische Sonnenbrille. Was ist das denn? Die haben mir irgendwie mila gegeben als ich hier mal weiß ich nicht dings gemacht habe einige dynamax abenteuer hey ist hat nicht von links von ihr von schwarz und weiß wie heißt ja noch mal ist is. cool da. gut jetzt so, war jetzt gespeichert aber der hat jetzt nicht gespeichert ne? Ähm... Zeig mal deine Liga karte Rosa. Hier. Peony. Obwohl es nur selten öffentlich thematisiert wird, handelt es sich bei pioni um Roses jüngeren Bruder, der von klein auf darunter litt, stets mit diesen überflieger verglichen zu werden. Okay. Cool. Aber habe ich dort, glaube ich, irgendwie schon gesagt. Irgendwie, ne? Der vielleicht mit denen verwandt ist. aber ich merke gerade, wir haben den 11.11., .11. als der Tag an dem Skyrim ausgekommen ist. <lacht> Aufgrund dessen lehnte er sich auf... Gerät auf den schiefe Bahn und lief vom Zuhause weg, doch durch seine Tat mausert er sich nicht nur zum mal redet, hat sogar zum Champ. Ich wusste <lacht> natürlich, jeder ist irgendwie ein voriger Champ. Kann hat sein, als kurz darauf Rosé zum Liga-Präsidenten hat wohl zog nicht völlig von der Liga zurück. Seine Vaterinager ist die Entwicklung jenes Kopf, das er als Kind gemeinsam mit seinem Bruder gefangen hatte. Okay, hatte der überhaupt eins, ich weiß es gar nicht gut. Das glaube ich, aber der hat jetzt nicht gespeichert. Ne? ich habe meisterbälle geworfen so in dem sinne sage ich dann erstmal das war für diese folge in der nächsten folge weiß ich nicht muss man zu den deiner ist dann wahrscheinlich hingehen nee, da geht es dann wieder weiter so wie das ausschaut gut aber nicht jetzt ne? gut ich sage dann dankeschön fürs zuschauen ich hoffe euch hat gefallen wenn ja lasst doch bitte like an aber kommt das wird mich davon dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder tschüss <lacht>